Hallo, meine Pokéfreunde und poké willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Ähm, bevor wir aber jetzt hier loslegen, die Folge, ähm, möchte ich noch genau was erklären. Und zwar, ähm, habe ich eigentlich die nächsten Folgen alle schon voraufgenommen und äh, ich war da auch schon fast mit dem Spiel durch. Allerdings waren da viele Dinge, die ich anders machen wollte. Und ich habe mich jetzt so beschlossen, dass ich das alles nochmal neu aufnehme. Äh, für euch ist es jetzt nicht verpasst so und, ähm, ich weiß jetzt, also. Ich weiß, ich habe jetzt alles geplant, wie ich die der ganzen nächsten Folgen äh, aufbauen werde. Diese Folge werden wir diese Arena machen und die goldenen Szene abliefern und ähm, weitermachen. Ähm, ich weiß auch auf jeden Fall, wie man zur zinuba kommt. Das ist die nächste Stadt. Wäre mal, es ist eine kleine Insel, da, ist, da kommen wir hin, da ist nämlich die siebte Arena. Bevor wir aber darüber reden, machen wir jetzt erstmal diese Arena durch, würde ich sagen. So. Keine okay, Ahnung, was sieht unser Team nochmal kurz aus? Ähm... Ziemlich, ziemlich vollständig. Eins uns aber noch, aber das kriegen wir noch. Puh, ich würde sagen, wir müssen noch ein wenig leveln. Jo, war ganz gut. Okay. ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Ähm, ich glaube, ich weiß auch teilweise den Weg. Das war hier lang, glaube ich. Und glaube ich runter. Dann hoch. Dann hoch. Immer weiter das machen oder so kann das sein? Ist das so richtig? Ich bin mir nicht mehr sicher. LOL, das war richtig! LOL! Ha! <lacht> Try! LOL! Äh, wollen wir das machen? Ich würde sagen, nein, weil wir müssen noch wenig trainieren. Das würde ich sagen, kämpfen wir noch gegen die ganzen Trainer, die wir währenddessen sehen. Das war jetzt Luck, dass ich auf Anhieb nochmal den richtigen Weg hatte. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch letztens aufgenommen und deshalb weiß ich den Weg noch. Kommt gegen den kämpfen wir noch? Hallo? Muss ich kämpfen? Okay, haben wir gegen die schon gekämpft? Ich weiß gar nicht, was wir in der Folge gemacht haben, ob wir die schon gekämpft haben oder nicht. Äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen, tut mir leid. Hä, ja, haben wir echt schon die alle gekämpft? Nee, noch nicht alle, okay. Aber wir haben aber auch schon angefangen in der letzten Folge, kann das sein? Naja. Pokémon, passen sich Ihren Trainer an! die Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Ja, dann lass mal sehen. Ein einziges Pokémon, ein Alpollo. Jetzt weiß ich, warum ich Taubos nicht vorne habe, weil das bringt ja gar nichts mit Taubos, weil mit Taubos kann ich ja keine Geister anfangen. Und die meisten hier haben geister -Pokémon. Ja, was mache ich denn jetzt nach vorne? Ich würde sagen... das mal sehen, Skröte können nach vorne, würde ich sagen. Wir werden, by the way, demnächst, in den nächsten Folgen wir mit dem Spiel fertig sein, weil jetzt die nächsten Arenen, das ist sehr kurz und ziemlich einfach, das kann ich euch sagen. Nur wir müssen... Oh, bin ich blöd. Ja, genau das habe ich verdient, dieses Schlagen. Nein, schlaf ich auch noch. Nee. Ich aufgewacht, okay, zum Glück. Ja, Schielewummel ist... Es gibt ja keine Schallattacken, attacken Deshalb ist es noch auf normal. Komm, mach es, Surfer, dann mach es weg. Okay, gut. Oh, das ist Level 38, merke ich gerade. Seht ihr, wir müssen nämlich noch ein bisschen trainieren, weil... Wenn wir dann in der Top 4 sind, müssten wir dann schon so Level 50 oder so sein. Das wird ziemlich nützlich. In Level 50 sind wir auf jeden Fall gut aufgehoben bei der äh, Top 4, das kann ich euch sagen. Wer drunter ist schon ziemlich schwer. Deshalb müssen wir noch ein wenig leveln. Level 39 für Taubers. Das ist nice. Ich wusste es. Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Okay. Ein Nebulag. Ich würde sagen, wir machen noch mal das kann, Der könnte jetzt die ganze, ganze Arena abstauben, würde ich sagen. Warum nicht? By the way, kann es das sein, dass der Ton vielleicht wenig anders ist, weil der. Weil das ist halt irgendwie manchmal so, dass er sich resettet mit seinem Audio. Der, der Emulator fragt euch nicht, das macht oder warum er das macht. Das, oh nein, jetzt bin ich wieder verwirrt. Hat ich brauche noch ein high -Atom. Jetzt sterbe ich noch. Das wäre nicht gut, mein Mann. Das wäre sehr schön. Hier die Kurzhöhe. Oh, ein Meisterball. Äh, kann man aber nicht gebrauchen. Komm, spuck ihn einfach ran. Schlag dich nie. Ich Ach, ich nicht. Warum schlägst du dich Warum schlägst du dich selbst? Das macht keinen Sinn. Und ich bin tot. Yay! Ah. Ja, dann mach Sander oder so. Ich möchte halt nur immer, dass mein Starter ein, zwei Level oder drei Level so höher ist als die anderen. Das ist, damit ich halt so ein also Gefühl habe, ja, mein Starter ist immer noch so meine Rettung am Ende. schiede das ist das, wenn ich halt ziemlich schnell so, aber ja, naja, so okay, okay, ah, noch ein Pokémon hat sie. Nein, töte das, wo es da liegt ist, Apollo, yeah, yeah Nachtnehmer macht ihn, eh... okay, doch macht ganz viel Schaden. Ich dachte, er hat Nacht. Ah, nee nee ne, nicht nach Leben unterschätzen. Macht schon ziemlich viel Schaden. Aber es ist down. Und die Trainerin auch. Yo. Ich bin nicht gut genug. Genau. So, ich werde jetzt nochmal kurz zurückgehen. Und meine Pokémon heilen. Also, entschuldigt mich kurz. Oh, fuck, das, das war falsch. Hier nach da, genau. So, yeah kein Fahrrad. Doch, wir haben doch ein Fahrrad. Da können wir mal ganz schnell Fahrrad. Du, du, du. Bei so einer großen Stadt, lohnt ist es nämlich. Wenn das hier ist, die größte Stadt bei Drei im Spiel. Sag das in dass sie die. Größte Stadt in Kanto. Du, du, du, du, du. Danach kommt meine ja. Aber ich weiß. Das sind die beiden großen Städte. Ne? Aber die hier ist größer, glaube ich. Doch, ich bin ich mir sehr sicher. Okay. Super. Ich würde mal sagen, ich tue mein Ditto endlich mal weg, weil ich brauche das nicht. Ich <lacht> habe einfach immer noch die ganzen Folgen lang gehabt. So, aber jetzt ist es, nicht, ist es kein Teammitglied, also kann es raus. Okay, okidoki. Nochmal ganz schnell rüberfahren. Und ja, wir müssen es mit dem Fahrrad viel schneller als wenn man normal geht ist so ein Ersatz für die turbo die es hier nicht gibt. So, hier. Genau. Okay, hier lang. Dann nach links. Dann nach... Nein, nein, nein, nein, das war falsch. Hier nach unten. Hier nach oben. Hier nach oben. Hier auch nach oben, aber ich werde erstmal gegen den kämpfen. Düb, düb. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Jo, das weiß ich. Deshalb habe ich ja auch die Taktik mag. Psycho, richtiger Psycho. Und da weiß ich, was irgendwie ziemlich fett aussieht, wenn ich ehrlich bin, aber, äh, ja. Sieht schon wenig leer aus und so Pokémon Slot, aber ja, ist ja halt kein Teammitglied. Unser Teammitglied werden wir, by the way, jetzt, ähm, kurz, also jetzt in den nächsten Folgen bekommen. Das habe ich eigentlich nur damit ich in der Liga weiterkomme und nicht fürs Spielverlauf. Für den Spielverlauf. Nur so gesagt. Das ist das, das Pokémon. Das ist eins der po an, die Pokémon, die man erst ganz spät im Spiel bekommt. Ich glaube, das stört nicht. Weil mit fünf Pokémon schaffen es eigentlich auch. Aber trotzdem, ich wollte das sechs noch auch nochmal haben. Ich hätte es wohl auch Evoli nehmen können. Aber da wollte ich eigentlich doch nicht. Man sollte lieber Dachmeins. mein Pokémon nehmen. Halt doch auch mit deinem Duplex Das macht mich nicht down. Das macht dich auch oh, oh, oh, nicht. Aquaknarre. Yeah, tot. Okay, Level 43 vielleicht. Dies? Nein. Aber beim Kaderappa, komm. Bra, bra bra bra bra bra bra da Alter, warum ich so wenig Schaden der ist doch so voll underleveled warum krieg ich so viel Schaden Ich bin doch so overleveled also was ist ja faul okay okay zumindest macht es sehr viel oh mein, keine Genesung also wie viel komm hau ab verschwinde von meinem Screen ja yeah, ich wollte noch mal. kann er mit 43, please? nicht? Das ist unfassbar. <lacht> Gehen wir noch mal. Bum, bum. Bum, bum. Machen die ja unsere Psych kräfte Angst? Nö, eigentlich nicht. Und wir haben aber noch genug Zeit für das, was ich in der Folge vorhab. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich auch schon den nächsten nach In der besiegen. Diese Folge in der nächsten Folge? Und dann in der nächsten Folge auch wahrscheinlich schon. Und ich habe auch vorgehabt. Lol, ich habe einen Glitch gefunden. Egal. Ähm, außerdem habe ich auch noch vorgehabt. Und, ja, komm ich mal Satz rein, warum nicht? Ähm, Glitch zu zeigen in der nächsten Folge. Den missing -no glitch Weiß ich, ja, auf jeden Fall irgendwann nächste oder übernächste Folge. Damit kann ich nämlich ein Item duplizieren. Ich muss aber noch mal genau lesen, welches Item dupliziert wird. Irgendwie siebtes Item oder so oder was? Weiß nicht genau. So kann man natürlich auch, wenn man doch den, äh, den Meisterball hat, dann kann man nämlich auch. Oh, ja, Der Tag ging ja nur Neben. Aussetzen. nee, das reicht mir jetzt. Das, oh, das reicht mir jetzt. Das, das ist zu so blöd. Da kann man zum Beispiel den Meisterball vervielfachen. Für, für, für, für, für, für, für, für. Wow, Genesung, das hat's gebracht, Mann. Komm, geh down. Geh einfach down. Verschwinde. und lebt er noch. Na klar. Oh komm, lass ist doch jetzt down. Weiß kaputt. Down. Komm 43, brauchen das eigentlich mal. Yes. Nice. Oh, der hat noch so ein weitere paar... uh, Fleckmann. Äh. Uh. Ja, komm, lass einfach. Schädelwurm aufladen. Schaden kassieren. Und Schädelwurm einsetzen. Und. natürlich. Und heuer sitzt da ein. Super. Das bringt mir auch echt viel. Ein Pantymos. auch kein Problem für unser tour -Talk. Äh, mit Surfer. Wird hoffentlich schon down gehen. So schon sind sie auch nicht wieder. Auch wieder nicht hier. Ein Kadabra mal wieder. Surfer. So, Leute, toller Treffer, nice. Yay. Gut, damit war es mit ihm auch schon wieder. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Das sagen doch eh die meisten. Gegen den habe ich schon. habe ich nicht. Echt? Die Pokémon in der Arena von Safuna City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Nee, ich bin nur so gekommen, ein bisschen kaffee zu halten, so oder? Saber kämpfen? Wie denkst du denn hin? Und er ist aber ziemlich stark mit seinem Lamus. Äh, komm mal, lass mal sehen, was Taubos jetzt drauf hat. Äh, lass mal fliegen. Und weg ist er. Oh, Panzerschutz, okay. Okay, macht nicht sehr viel Schaden. Das ist nicht so gut. Windstoß vielleicht. Nee. Okay, ich habe das falsche Pokémon hier draußen. Ne? Das macht nicht so viel Schaden. Was ist mit Sander? Sander kann doch ganz raushauen hier. Ja. Ganz stark raushauen. Gib Und es macht schon viel mehr Schaden. Sehe ich jetzt schon. Nein, es lebt noch. Geh mir weg mit deinem Heuler. man kannst du nichts erreichen. Nichts. Ich zerschlitze doch deine Augen oder? ist er tot. Yeah, haha. <lacht> Richtig brutal irgendwie, aber. Egal. Oh Egal, ist ja nur ein Pummel. Arg. Okay, und jetzt sollten wir da sein. Äh. Okay, was auch immer das gerade war. Die Latte wollte mal kurz laggen. Warum nicht? <lacht> Übertragen. Nice. Okay. Und auf in den Kampf. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese einen Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst. Beweise ich dir meine Kräfte Oh shit, here it goes gegen Sabrina Oh yeah. Keine Schuhe und uns Sie Sieht irgendwie aus wie so ein Team Rocket Mitglied, finde ich mit ihrem Outfit hier im dem Spiel Aber egal, das soll uns nicht stören wir werden das jetzt kommen und Sender darf den Anfang machen mit dem Kader oh, oh, oh, okay. Jetzt ziemlich starke Pokémon Alle Leiter haben schon Pokémon aber das war kein Problem, wie man sieht. Ein pan Komm, wir machen alles mit Sander. Will ich will sehen. Nochmal Schlitzer. Du. Oh, das macht richtig viel Schaden. Das war richtig nice Volltreffer hier. Crits sind richtig nice in dem Spiel. Also Crits sind OP in dem Spiel, sagen wir es so. Nochmal ein Volltreffer, Alter. Ein Omod. Uh, Omod ist cool. Aha, ist ganz cool. Ich ist mal so cute. Gut. Noch mal ein Volltreffer, das Lied geht richtig jetzt Also paralysiert, aber das sollte auch kein Problem sein. Das stärkste Pokémon von hier ist nämlich ein Simseller, was man nur durch tauschen bekommt im normalen Spiel. Aber ich habe kein Link Kabel für genau Original Gameboy und ich habe auch kein ich weiß nicht, wie es auf dem Nato e geht, deshalb könnten wir sowieso keinen bekommen, denke ich. Aber hier sehen wir es, auf Level 43, unserem Level, glaube ich. paralysiert. Komm, Erdbeben. Da fällt es um mit ihrem, mit, mit, mit ihrem, genau, mit seinem Löffel. Komm, könnte auch ihrem sein, aber egal. Das wissen Sie nicht. Don't assume just... Don't just assume the genders. Obwohl, ich weiß nicht ob genau wir noch alles schaffen was ich mir so voll geschaffen wollte. Aber die Golds, die ihn umtauschen werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Oh shit, was mach ich jetzt? YOLO! NEIN! Na, no! Ganz knapp jetzt Komm. Skröte macht jedoch noch den Rest. Skröte macht den Rest. Weiß es kaputt. Lass mich nicht davon ablenken von der Psywelle. Das ist vollkommen egal. Okay? Weiß einfach kaputt. Die armen Löffel. Tja. Pech. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ja, ja. Ich schenke dir den Sumpforden. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen gehorchen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese Term von mir. Ich habe 40 ist Psywelle, aber wir werden aber kein Psycho-Pokémon. Ähm, erzählen. Genau, das wollte ich sagen. So, und dann werde ich noch ganz schnell eben die Kreuzzehen umtauschen gehen und dann werden wir in der nächsten Folge uns auf den Weg machen zur Zinoba-Insel. Na, war schon okay, war schon okay, war schon okay. So, Yay! Yeah. So, da fliegen wir eben hin. Du, du, du, ja, ich habe 6 Orden und nächste Folge, werden wir schon den 7. Orden holen und dann in der nächsten Folge wahrscheinlich schon 8. Denke ich mal, mal gucken, ob wir es schaffen. Äh, ja, heim können wir auch mal kurz. Also, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber ja, heim können wir auch mal kurz. Yay! Yeah. Okay. Gut. Dann. Nein, das, das ist ja, genau das Haus ist hier. Das hier. Das hier. Mit dem Namen kann man nämlich normalerweise nicht reden. Aber jetzt, wo wir die Goldzähne haben, geben wir den Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Und da kriegen wir Stärke. Ich dachte mir schon irgendwie für irgendwas müssen nur die leute sein und für die für, vor allem stärke was mich witzig. so mal gucken wer es erlernen kann ich würde sagen sander. Oh, sander stärke ist ist nicht so stark aber stärker als andere vor allem auf jeden fall was haben wir vergessen ähm, mh, das Kopf, alles ist ziemlich normal. weiß nicht ah ja ist okay ja was soll er denn da vergessen der kann doch gar nicht vergessen ja das ich doch alles oder nicht nicht erlernen warte was ist mit relaxo relaxo kannst du auch erlernen ja ah, ah, ah ja okay ist gut auf gar keinen Fall relaxo mal gucken ob relaxo das ist nicht. Stärke für... Amnesie. Amnesie ist doof. Mann, Stärke. Yeah. Nice. Und jetzt können wir das hier... Oh, man muss genau ja schnell Pokémon anreden. Ja, so, mach mal hier weg. Yay. Yeah. Bam. Und dann kriegen wir eine Sonderbombe für... Ja, und dann, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Werden wir uns dann auch machen zu dieser Zinnober-Insel. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, äh, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Und schaut bei der nächsten Folge von Vogel von, von Blau ein. Yeah, haut rein und ciao.